Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zu einer weiteren Folge von Sim Airport. Ja, heute bauen wir mal hier einerseits natürlich diesen t strang wo dann nachher die ganzen Gates dran hocken. Äh, was ich dann aber jedoch festgestellt habe, ähm, die Rollwege die können sozusagen nicht jeden Block einrasten, sondern die haben nur ein bestimmtes Raster, wo man die ein locken kann, zeige ich jetzt mal. Also ich könnte jetzt nicht sozusagen ein Block tiefer die Rollwege ansetzen, sondern würde ich nur einmal die Breite von dem Rollweg. Ähm, deshalb würde ich jetzt einfach schlicht und ergreifend ähm, mal mit den Landebahnen beginnen. Äh, die Frage ist, was ist denn prinzipiell besser? Eine Betonlandebahn. Und die Landebahnen sind doch eigentlich alle aus Beton, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, genau. Aber muss im Erdgeschoss sein. Entschuldigung, das macht natürlich mehr als Sinn. So, zu kurz für alle Flugzeuge. da echt noch Flugzeuge hinzu, ja da kam jetzt gerade eins dazu, welches? Die A333, okay was immer das für ein Flugzeug ist. So, wir machen das jetzt einfach mal so lang. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Bahnen, aber uh, lieber so weit entfernt. So, jetzt haben wir hier 36 three, three right und 36. Ne, 36, sorry. Dann hier die. One Eight left und die One Eight right. Äh, genau, sehr gut. Jetzt, ähm, wie genau wollen wir das eigentlich machen? Äh, wenn wir jetzt einfach mal sagen, bis hierhin etwa, also bis hierhin etwa geht das Gebäude, dann kommt das Gate, dann kommt ja, muss ja ein Rollweg kommen und dann nochmal ein Gate. Ein bisschen arg viel hätte ich gesagt. Ähm, okay. Muss im Erdgeschoss sein, das macht natürlich mehr als Sinn. Ähm, so. Wir verbinden die jetzt erst einmal. Ähm dann... Machen wir hier... Oh, wie heißt das? Heißt das Taxiway? Ich weiß es leider nicht. Da die parallel verlaufende... Der, ...die parallel verlaufende Rollbahn. Heißt, glaube ich, Taxiway. <lacht> Aber... Pst, ich, ich weiß es nicht ja. so ganz. Ach oh, je. Okay, also dann schauen wir mal nach Gates. Ich würde das jetzt mal echt probieren mit, dem, mit diesen Gates außen. Das heißt, ich hätte da die ganzen XL hätte ich an die Gebäude geklatscht, direkt. Und Genau. Die XL und die Gebäude geklatscht. Und dann haben wir noch L und S. S ist die Größe. Ähm. Huch, nee. So, mit 1 Abstand zum Taxiway. Wenn das Taxiway heißt. Ja. Ähm. <lacht> um. blibla blub ich hätte jetzt einfach hier 1 Abstand mal außen 1 Abstand dann wäre das hier hier 1 2 3 4 5 6 7 dann hätten wir wieder eins. Das machen wir mal so. Dann nehmen wir mal ...Hollweg-Richtung... Oh. Okay, wenn ich jetzt hier sozusagen den Rollweg mache und. Ich würde dann an der Seite ein XXL hinmachen, dann wären wir bei der Breite. Dann kann ich das Gebäude maximal so breit machen. Das eigentlich reichen, weil dieses langgezogene, wo die ganzen Gates sind, das ist, glaube ich, nicht immer so groß. Also das ist halt... Das ist nicht so breit gezogen, meine ich. Also ich wollte ja eigentlich ähm, zwei Rollwege machen. Weil ich wollte jetzt. Ich wollte jetzt hier nach oben und dann direkt daneben nach unten. Aber dann ist die Frage, ob die Flugzeuge sich nicht irgendwie im Weg rumstehen. Dann wird die auch. Okay, pass auf, ich probiere das jetzt mal. So. Ah, das ist der Zaun im Weg. Not really wegen einem Block. <lacht> Ja, safe mal. Das, das geht. Nee, jetzt machen wir mal nicht. So, machen wir das jetzt mal. Okay, da kann ich noch keine Rollwege hinbauen. Dann halt nicht. So sieht jetzt zwar echt ein bisschen doof aus. Sollen wir auch hier überall so Abgänge machen? Ich bin komplett überfragt. Machen wir einfach. <lacht> Keine Ahnung! So. Uh, wir könnten ja sagen, eine Runway ist nur für die Landung und die andere ist nur für den Start. Ich hätte sogar prinzipiell gesagt, wir bauen hier oben, wir bauen die hier, bauen wir dann aus. Machen wir zu so einer längeren Runway. Ähm. Oh, hm. Für was brauche ich eigentlich... Ich brauche eigentlich, wenn ich zwei Landebahnen habe, dann brauche ich auch zwei Stadtbahnen, oder? Wie funktioniert denn sowas? Habt ihr den Zaun dahin gebaut? Jawohl. Sehr schön. Dann könnten wir doch mal... den Zaun hier wegmachen. Weil so. ja, dann kann ich nämlich hier meine Rollplan, meine Rollplan, ja natürlich, meine Rollbahn fertig machen. So, ab da fertig. Sehr schön. So, dann würde kommen... Gate-XL. Wie funktioniert denn das jetzt genau? Weil die brauchen doch alle... Sozusagen wie so ein Busterminal. terminal Da können wir auch noch reinlesen. Ich könnte das bis ganz hier ran machen. Sinn machen? Nee, eigentlich nicht, wa? Ja. Das würde eigentlich echt wenig Sinn machen. So, dann machen wir mal ab hier. Oh, Bis da hoch? Nee. Machen wir nicht, oder? Okay, Moment. Äh, abbrechen. Cannot cancel. Oh nein. Oh nein. Äh. Nja. Yes. Eins weiter unten. So einen halben weiter unten. Demontieren. Demontieren. <lacht> hey, ich wurde doch erst gebaut. Oh, Mann. Ja, ich jetzt hier bauen müssen. Hallo? Ah. Demontieren. Hier hätte ich es hinbauen müssen, ja. So, also. Ihr braucht das schon lange zum Demontieren, wa? Seid jetzt nicht so die schnellsten. Warum so. habe ich das jetzt eins nach unten gesetzt und um dann noch eins hinzusetzen? Ich glaube ja. Okay. Sehr gut. So, wo brauchst du... Exklusiv eine Fluggesellschaft zuweisen. Oh! Unsicheren Pfad anzeigen. Okay, alles klar. Ähm, Erweiterungen. Treibstoffanschluss. Okay. Zuordnen zu. L1. holz Overlay. Äh, äh ne, das wollen wir nicht. Okay, ähm. Äh, ich. Denk dann aber mal, du brauchst genau hier, ähm, <lacht> brauchst du sozusagen ein Gebäudeteil, das ist die Frage, wenn wir jetzt, sag mal, wenn es hier unten eins dran wäre, dann würde das nicht gehen. Wenn so eins dran wäre, würde es gehen. Weil du brauchst nämlich auch im Stockwerk 2. Brauchst du nämlich auch Buchne. Äh, oh, äh, Excess. Okay, okay, okay. okay. Also, dann machen wir mal. Fundament. Ey, Fundament. Moment und gleichzeitig auch noch das hier, so. Dann fangt mal an. Sonst ist fertig. Kann ich den hier nicht im Personaleingang nehmen? Ach nee, die sind noch gar nicht fertig. Fundament brauchen wir selbstverständlich auch nochmal im Obergeschoss. Oh. Okay. <lacht> 4 FPS sind das Fundament zu so groß. Ja, einfach mal 2,6 Millionen einfach mal raushauen So Schön Dann baut mal los So, gut, hier müssen wir noch mal schnell ein Fundament reinmachen. Dann haben wir doch schon was Gutes geschaffen. Für die nächste Folge. So, sehr schön. Hier sozusagen unseren Hauptgate-Teil. Mal gucken, wie viele Gates wir da unten noch reinkriegen. Äh, Nur ein Erdgeschoss möglich, das macht auch Sinn. Ach, mir nee, ist das eins zu breit. <lacht> oh, oh, oh. Ah! It's too bright. This is so unglaublich. das ist ja wohl ein schlechter Witz. Ne, abbrechen, abbrechen. Ne, oh. Oh. Ja, hier, geht XL. Aber wenn wir das jetzt hier hin machen würden, dann wäre das da und das da. So. Sehr gut. Ja, dann machen wir das doch auch noch schnell, damit ich hier glücklich sind. So, solange ändern wir mal kurz. Gates. So wir fangen mal, wir fangen mal hier an, das ist Gate A1, das ist Gate A2, das ist Gate A3, das ist Gate A4, das ist Gate A5, das ist Gate a Sechs. Das ist Gate sieben, das ist B, zwei, zehn, <Swei>. Das ist das ist Gate zehn, das ist B, drei, elf. Und hier außen machen wir dann einfach B. B zwei. Drei, zwei. Fünf, sechs, sieben, 8 und 9 sehr gut, dann zehn, die wieder löschen. Das so. Ja, dann bauen wir hier oben oder hier. Hier nach hinten bauen wir das Busterminal. schon mal eine gute grundlage geschaffen finde ich jetzt meinungen können sich ja auch unterscheiden <lacht> ah, die gates kommen dann ja auf jeden fall nachher dann weg denn äh, der platz wird ja hier nachher so auf die abweise benötigt so genau dann die Landebahn wird hier noch wahrscheinlich also bis hierhin, oder bis hierhin verlängert. Ja, Dass wir, ja, ich glaube, die machen wir für beides und hier machen wir eine für landen, eine für starten. Hm. Oh, ist interessant. Die Asphalt die kann mehr Seitenwinde wie die Beton. Hätte ich vielleicht doch lieber die Asphalt okay. genommen. Ja, ansonsten, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.